Tach und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, wir im letzten Part haben wir die Feuereruptionen Galaxie und angeschaut und haben wir auch schon zwei Sterne geholt. Und zwar in der ersten Mission den ersten Stern und dann noch den Geheimstern. Und wir haben auch in der Kanonenfackel Galaxie weitergemacht. Und ich schlag vor, mit der sollten wir auch noch weitermachen. Und wir ja, können echt nicht mehr viel machen. Ich kann mir vorstellen, in zwei, drei Parts. Müssen wir, haben wir wirklich keine Wahl mehr. Müssen wir zum Final Boss gehen? Ich versuche das jetzt noch so lange rauszustrecken wie möglich. Also, halt weil ich eigentlich sehr sehr viel euch vom Spiel zeigen will, bevor wir den Endboss sehen. Ich will euch so viel wie möglich vom Spiel zeigen. Deshalb, machen wir erstmal diese Mission hier. Und ich meine, die sind ja auch cool. Die Welten sind echt alle sehr sehr schön. Und das Finale ist einfach mega geil. Und darauf könnt ihr euch definitiv schon mal freuen, weil das ist eine mega coole Folge. Aber die, die, die steht ja noch nicht an. So, ich glaube hier müssen wir einfach nur die ähm diese Beyblade Faker ähm in die Wand hauen. Und oh, bam! Ja, und ich glaube wir müssen die einfach nur killen. Ähm. Oder? Vielleicht muss ich mit dir reden? Ich glaube, ich muss mit dir reden. Ich glaube, du sagst einfach, dass dein Kumpel gefangen ist. Ja. Okay, da gibt mir einfach nur einen Tipp. Gut. Brauche ich nicht. Ich, ich weiß das schon. Keine Sorge. Und bam. Oh, das war nichts. Na. Und. Komm schon. Und jetzt weg mit euch. Ah, es waren nur zwei, okay. Ja, wir haben dich befreit. Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. verwandlung Ja, eine Abkürzung für unsere Möglichkeit haben wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit, einen Weg zu nehmen. Oh, der Planet, ich erinnere mich glaube ich, was der macht. Ich glaube. Ne, ich dachte eigentlich, der wird jetzt größer oder so, der Planet, aber. Nee, auf jeden Fall sehr interessant. Soll das eine Art Satellit sein oder so? So, ich brauche nicht mal ich brauche nicht mal den Dude, um den, und uh, um den Sternensplitter zu holen. Kein Problem für mich. So, dann gehen wir zurück zum Schiff wieder und diesmal kümmern wir uns hier oben drum. Und landen hier auf einer Rakete, die aber irgendwie so im Alf stecken geblieben ist. Keine Ahnung warum. Interessant auf jeden Fall. Wir haben einen sechs Lebenpoints bekommen und wir müssen hier den ganzen ähm, Geschossen ausweichen, was, was. Ich glaube, ganz am Ende ist es glaube ich nicht mal so einfach, wir, wir, wir werden es sehen. Schon wieder getroffen. Au. Ich habe gerade ernsthaft vier Leben verloren an dem einen Ding. Das ist... Das ist hart. Ich muss gerade mal aufpassen, dass ich nicht verrecke. Rüber. Oh mein Gott, ich muss dringend. Also, so wird aus dem 6-Leben-Bild einfach mal ganz schnell ein Leben und kurz vorm Verrecken. Das darf nicht wahr sein. Ja, wenn man Weichsprung macht, dann ist man für einen kurzen Moment so kann man sich nicht richtig bewegen. Egal, aber hier war direkt ein Checkpoint von daher. Nicht allzu schlimm. Zumindest kriegt man hier durch die Pfeile ähm, äh, tatsächlich ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl, was man hier sammeln kann, was nicht. Und ich sehe gerade zum ersten Mal, dass es hier auch ähm, Kisten gibt, aber ich glaube, die haben nichts Besonderes. Vielleicht ein, ein One-Up mehr, aber auch nicht. Weil ich habe die noch nie geöffnet, da bin ich von überzeugt. Zumindest kann ich mich echt nicht dran erinnern. Oh! Ich weiß, was wir hier haben. So, hier haben wir ganz viele Beyblades. Wir können eigentlich über diese Abspannung drüber springen, ist einfacher. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, diese Arena hatten wir schon mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir gegen diesen Beyblade-Typen kämpfen. Ich weiß echt nicht, ob wir den schon gesehen hatten. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass wir den schon mal bekämpft haben äh, im Projekt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall weg mit euch. Und der, gibt richtig, der gibt richtig viele ähm, Sternteile auch noch. Ja, und die müssen wir einfach schon wie die anderen Dinge einfach da reinhauen. In die Elektro-. In dieser Elektrowende da. Und dann ist er schon unser. Easy. Nicht allzu schwer zu verstehen. Und ich bin jetzt noch gespannt, ob es noch hier irgendeinen Stern gibt in der Galaxie, den ich holen kann. Vermutlich kommt jetzt, äh, irgendein Komet. Ich glaube, ein roter Komet gibt es hier oder so, ich weiß nicht. Die Rache des Begomans. Okay. Ja, die Rache. Das heißt, wir haben den schon mal besiegt. Dann habe ich das. habe ich mir das wohl nicht nur so vorgestellt. Gut. Ich bin ja nicht verrückt. Okay, und ich hatte echt noch im Kopf, es ist ein roter Komet, den es hier für die Galaxie gibt. Wow, ich habe halt echt noch verdammt gute Erinnerungen. Und ich glaube, da muss man. Die äh, Mission mit dem ba Nee, doch, mit der Begoman. Ich hatte eigentlich, es käme jetzt die Mission mit. Ähm, mit dem Geballer, wo wir äh, beschossen worden sind. Das war, glaube ich, die zweite Mission. Okay, dann machen wir jetzt noch mal dieselbe Mission, was mir ein bisschen leid tut. Ich bin kein Fan davon, dass wir zweimal dieselbe Mission hintereinander machen, aber hey, das Spiel hat sich dafür entschieden, dass die direkt danach kommen. Also machen wir die jetzt auch einfach mal, weil naja, die Kometen gehen auch einfach mal wieder weg und das ist ein bisschen kacke. Man kann das nicht steuern, das habe ich euch ja schon öfters erzählt. Was echt nicht so nice ist. Ähm, wo ist der letzte von euch? Da. Und, oh, das hat sogar geklappt schon. Hey. Danke für die Abkürzung auf jeden Fall, Mann. Und jetzt ganz schnell. Sechs Minuten. So lange habe ich. Ich habe, glaube ich, gerade mal fünfeinhalb Minuten gebraucht. Mit Einleitung und äh, den Teil, den ihr nicht gesehen habt, den ich weggeschnitten habe am Anfang vom Video. Also. Not bad. Okay, diesmal hat es nicht geklappt, das alleine zu sammeln. Egal. So viel Zeit kostet das jetzt nicht. Und rüber. Da, da. Ja, hier darf ich mich jetzt nicht schon mal treffen lassen, aber das sollte gehen. Aber den sechs Lebenpilzen kriegen wir immer noch. Was schön ist. Da, da. So, Kamera, please. Lass mich bitte am Leben. Und rüber mit dir, Mario. Du, du, du, du, du, du. Also ich denke, da können wir noch mitnehmen und rüber. Ja, das ist kein langer Stern. Ich meine, das ist, glaube ich, der vorletzte Planet jetzt schon, oder? Einfach Weitsprung machen und dann passt das schon. Naja, fast. Ja, einmal getroffen, das geht aber. Dafür, dass ich jetzt schon wieder ein sechs leben pilz kriege. Und direkt mich treffen lasse. In dem Moment. <lacht> ja, GG. Und weiter geht's. Und da sind wir auch schon direkt schon bei Boss, also kein langer Stern. Und hoch mit dir, Mario. Na? so und da sind wir schon etwa zweieinhalb minuten später sind wir wieder da und es gibt wieder eine rache Boah, das war knapp äh, schnappen wir uns mal die münze mal hier dankeschön für die ganzen wunderschönen sternteile die nimmt man doch gerne mit und dann fliegt der knall sogar selbst fast gegen den ähm um, Elektrodraht elektro, elektro Laser. Ja. Boss hat gerade mal 20 Sekunden so gedauert. Das war jetzt nicht allzu lange. Ärgerlich für ihn. War jetzt auch keine so schwere Mission. War auch keine lange tatsächlich. Aber ich, ich wie gesagt, ich, ich, ich mag Mario Galaxy für seine vielen mittellangen Missionen. Die man aber auch gut und gerne in 5 Minuten schaffen kann, pro Stück. So, und jetzt können wir... Wir können einen geheimen Stern holen. Ich würde sagen, das machen wir noch. Wir sind, ja, schon ein bisschen ein Part drin, aber um den geheimen Stern zu finden, wird es glaube ich reichen. Die Rache des Begumann-Stammes. In der Mission gibt es noch einen Stern, irgendwo. Dann schauen wir uns mal richtig schön um. Vermutlich hier, oder? Oh nein. Oh nein. Ich hatte noch in Erinnerung, dass es hier in dieser in der ersten Mission waren wir ja in dem Raumschiff drin mit äh, diesem Gravitationskram, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich gedacht, dass diese Röhre ähm, der Weg zu nach hier wäre zu diesem, zu dieser ähm, mülldeponie Naja. Ich habe es euch schon mal gesagt, als wir das in der galaxie waren, in der im Badezimmer, also von der Ewigkeit, dass es davon auch noch eine schwere Version gibt und hey, was ist sie? ich glaube, das war, ist es dann aber auch tatsächlich mit der Mülldeponie. So, man hat halt echt nahezu keine ähm, Toleranzzeit. die müssen halt auch erstmal explodieren. So, alle sind weg und wir schmeißen da noch eine hin und dann sollte das passen. Äh Ihr habt gesehen, ich habe eigentlich alles direkt genäht und ich habe keine wirkliche Zeit verloren. Was soll ich denn da machen? Okay, ich habe eine Idee. Und zwar, wir setzen Bomben in die Nähe. So. Oh nein, die haben sich nicht gegenseitig ausgelöst. Komm schon. Kann ich sie selbst auslösen? Komm schon. Okay. Wir müssen gucken, dass wir die zusammen auslösen. Irgendwie müssen wir es hinbekommen. Ihr seht, wie hart eng das bemessen ist und dabei habe ich schon echt nichts falsch gemacht, wirklich. So. Ich weiß nicht, ob das passt. Es sieht nicht so wirklich danach aus, aber hey, ich habe keine andere Wahl. schon verdammt war wieder eng Na, ach komm gibt mir eine sekunde mehr zeit oh Mann. ja noch mal egal man kann ja man stirbt nicht immer wieder es kommt keine ewig lange animation wenn man hier was macht das ist das ist dankbar So. Rüber mit euch. Ach du Scheiße, das war nix. ETF, Jetzt war ich ja richtig weit weg vom. vom von der Mission, vom Missionsziel. Okay, das wird glaube ich ein bisschen länger in Anspruch nehmen. Okay, probieren wir es nochmal. So. Ja, die Mission kann ich eigentlich jetzt wieder schon am. Kann ich jetzt eigentlich wieder schon vergessen dadurch, dass ich da kurz hängen geblieben bin. Und dafür gar nichts verlieren. Was blöde ist die die respawnen halt überhaupt nicht ja. ja die da ja das kann ich eigentlich jetzt schon aufgeben die münzen bringen auch irgendwie überhaupt nichts ich weiß ehrlich gesagt nicht die sind eigentlich nur dafür da dass man weiß wo man die hinwerfen muss ich probiere das nochmal ich probiere es jetzt nochmal so wie ich es im ersten versuch gemacht habe vielleicht klappt es dann doch War so mies, ey. Hab ich es tatsächlich geschafft, alles zu treffen. Oh. Wieder das, das Zweck. Ja. Dass der Versuch überhaupt noch so knapp war, wundert mich ja. Vielleicht kümmern wir uns tatsächlich mal erstmal um die Mitte. So Und mit euch. Komm schon. Na komm, da kann ich nichts mehr machen. Und wir haben es geschafft. Diesmal hatten wir zwei Sekunden, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso das so viel schneller war. Aber hey, also es hat funktioniert. Hat zwar vier, fünf Minuten gedauert, länger als die anderen Missionen, aber hey, wir haben es geschafft. Und wir haben jetzt, glaube ich, diese Galaxie fertig fürs Erste. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben eh nicht mehr genug Zeit, um hier einen kleinen Stern heute unterzubringen, also naja. Ich schauen nur mal, ob es hier irgendwas gibt noch in der Galaxie. Ne? Ja, dann können wir uns beim nächsten Mal um die Feuereruption Galaxie kümmern und vielleicht noch ein paar kleinere Missionen machen. Und ja, vielleicht geht es schon in zwei, drei Parts dann wirklich zum Endboss. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, euer Rocky.